Hallo, herzlich willkommen hier wieder im Kreativ Valley. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute zum zweiten Teil, denn ich wollte euch ja meine weiteren Freunde vorstellen. Ne? Die Handpuppen. <lacht> ja, im ersten Teil habe ich ja schon euch einige vorgestellt. Und ich bin ja jemand, der, der kauft ja gerne gebrauchte Handpuppen. Ne? Für kleines Geld, bei Ebay Kleinanzeigen oder Ebay oder... Ab und zu kriege ich auch mal eine neue. Und ich finde es sehr interessant, wie unterschiedlich die ganzen äh, Handpuppen so sein können. Ja? Hier in Deutschland gibt es ja Living Puppets, Kumquats und noch eine dritte Firma, glaube ich. Äh, leider nicht viel mehr. Es gibt natürlich noch, und da hatte ich mir mal was gekauft, bei Ebay gibt es zum Beispiel jemanden, die schneidert sich Handpuppen selber und verkauft die dann über Ebay. Und da habe hab ich mich mit einen Geist verliebt. Sie hat ganz verschiedene Geister. Und da dachte ich mir, den musst du mal bestellen. Ich war überrascht, als ich das ausgepackt habe, wie groß der ist. Im Gegensatz zu der anderen, vom, vom ersten Video, wo ich meinte, äh, ich war überrascht, wie klein der ist. War ich da überrascht, wie groß dieser Geist ist. Jedoch hat er einen großen Nachteil. Das ist er. Sieht lustig aus. So, warte mal. Ein bisschen höher. So, zwei Arme. Ja. Ja. So ein Stoffkörper. Und hier oben einen ganz flauschigen, kissenartigen Kopf. So. So fand ich den ziemlich neckig, als ich den bei IBE gesehen habe. Es verschiedene Arten. hat noch ganz viele Brüder und Schwestern. So, man kann hier reingehen. Und dann kann man den natürlich, wie eine Handpuppe natürlich, spielen. Aber jetzt schaut mal. Hallo. Hallo. Da. Seht ihr, was ich meine? Wie sieht das denn aus? Und hier? Meine Finger. Sieht auch komisch aus. Weil... Er hat keinen verstärkten Mund und das ist für mich entscheidend bei einer Handpuppe. Das hier ist nur Stoff, ne? mehr, mehr, ich glaube drei Lagen Stoff und man sieht den Innenbereich des Mundes und ich finde das sieht komisch aus, da ist irgendwie zu viel Stoff, ich finde das sieht nicht gut aus. Ne? bin ich der Meinung. Ja, da muss man den erstmal umarbeiten lassen. Also hier auftrennen von einem Schneider. Ich kann ja selber nicht nähen. Und dort eigentlich ein Stück Pappe, dickere Pappe oder am besten Plastik einnähen lassen, damit man den Mund auch vernünftig spielen kann. Und wahrscheinlich ein bisschen von dem, von dem Stoff wegnehmen, damit er bündig absetzt. Also, ne? die meisten anderen Handpuppen haben haben so einen Rand. Und hier ist das nicht. Das ist ungünstig. Ja, das ist unser Geist. Da kommst du doch so hinten hin. Ja, was haben wir denn noch? Dann haben wir natürlich, den kennt ihr schon, unseren Igel. <lacht> Hallo! <lacht> ja. Fand ich auch zu niedlich. Den habe ich auch neu gekauft. Genau in demselben Laden, wo ich unser Monsterchen, unser Alien gekauft habe. Weil ich finde den auch, das auch meint, ist das, ja genau, ein Living Puppet. Und, da kann ich euch mal zeigen, was ich meine. Mal näher rangehen. Hier. Der Mund ist also hier ist so eine Wulst. Ich meine, wer, wer eigene Handpuppen hat, der sieht das, der weiß das. Der Mundbereich ist innen. Das ist beim bei dem Geist eben nicht so. Ja, und hier ist auch natürlich ein fester Mund, ein lustiges Schielaugen wie bei Max. Ja, dann kannst du hier spielen. Erinnert mich ein bisschen an Herrn Bödefeld. Kennt ihr den noch aus der Sesamstraße? ein bisschen. Ja, kleine Ärmchen. So, hier unten ist der, der Einstieg. So. Ein schöner Rücken kann auch entzücken. Eine kleine Handpuppe, aber passt genau für meine Hand. So. Ja. Dann haben wir noch Ihmchen hier einen Maulwurf auch hat mich auch überrascht einer Living Puppet-Figur den habe ich gebraucht gekauft und ist auch relativ neu ne? ich glaube ist mal kurz durchs video gehuscht Meistens erfährt, weiß man ja gar nicht, dass es auch ein Living Puppets ist. Man, man, man sieht die anzeigen und dann ja Handpuppe zu verkaufen. Und wenn sie dann hier ankommen, dann bin ich mal ganz überrascht. Ah, oh, noch eine Living Puppets oder eine Kunkratz oder so. Für mich ist es ja wurscht. Ich finde ja bloß, die sollen ganz niedlich, wenn sie ein niedliches Gesicht haben, dann ist mir die Firma eigentlich egal. Und ich kann so gut mit denen spielen. Ich nutze ja für die Videos und möchte auch Zukunft dazu Videos machen und hier auch sehr schön hier gibt es mal keine Wulz sondern das ist ja wohl ich glaube, jetzt muss ich ein bisschen runtergerutscht. Okay, hier ist ein glatter Abschluss aber wie gesagt hier ist der Mund ist verstärkt ne? auch schön wenn wenn mal ein ein Gaumen oder so das, das finde ich mal sehr schön Zunge. Eine bespielbare Zunge muss nicht sein, finde ich, für mich, persönlich. Wie gesagt, als Therapiepuppen, dann ist das natürlich besser. Kleine Füßchen hat er. Ein kleines Schwänzchen. Und Einstieg ist dann hier hinten. Ja, das ist unser Mauli. So, und jetzt kommt es, wird ein bisschen größer. Und zwar jetzt Davon habe ich, glaube ich, zwei Stück. Also von der Firma habe ich zwei Stück, aber ich weiß jetzt nämlich nicht. Das kriegt man nämlich nicht raus. Was genau das für eine Firma ist. Die gab es bei... Der hat auch keinen. Der hat nirgendwo einen, einen Herstelleraufdruck. Ähm, die tauchen, wenn ihr da mal guckt, bei eBay auf. Das ist unser Förster. Eine große Handpuppe, wo man auch mit den Händen reingehen kann und um die Hände zu spielen. Ja. Eine wirklich große Handpuppe. So. Mit einem Halstuch. Passend jetzt. Corona. Ne? eine Hose, eine Hose aus äh, Filz, aber dicken Filz, mit einem Flicken drauf, da drunter hat er nichts, also er zeigt Bein, einfachen Schuhen, einem karierten Hemd, einen flauschigen Bart, Und ich finde ein süßes Gesicht, mit einem netten Hut, ja, mein Förster. Und eine Weste hat er an. Und der Einstieg ist nicht wie bei den meisten hier hinten, sondern direkt hier im Kopf. So. Und bei dem ist nämlich auch so, er hat keinen verstärkten Mund. Also verstärkt in dem Sinne, er hat äh, einen ganz kleinen Mund. So hat zwei Zähne und man kann, wenn man möchte, die Sonne. Die Sonne möchte das spielen. La la la la la la la. Also als Therapiepuppe weiß ich gar nicht. Aber das, das könnt ihr mir ja sagen, ob das so Sinn macht. Für mich ist das Spielen mit diesem ein bisschen schwieriger, weil natürlich im Gegensatz zu den großen Klappmaulpuppen hast du hier weniger Spielraum. Aber ich mag den. Ich mag das mit dem Bart und dieses, den ganzen Look. Finde ich ganz toll. Ich habe noch einen, äh, einen Feuerwehrmann. Den habe ich aber gerade nicht hier. Und äh, auch meine, meine Puppe von die, wo ich euch erzählt habe, meine erste Handpuppe, die ich damals aus England gekauft habe, die ist auch im Garten, ähm, zusammen mit Fienchen aus der Sesamstraße. Jo, ähm, die muss ich euch mal demnächst vorstellen, wenn ich im Garten bin. Und das ist unser Förster, wie gesagt, er hat noch einen Bruder. Es gab, ich weiß nicht, wie die Firma heißt. Ich weiß auch nicht, wo die hergestellt werden. Gar nichts. Hier ist nichts dran. Hier gibt es nichts. Kein, kein Zettel, kein gar nichts. Das sind immer Ebay-Kleinanzeigen, äh, nicht Ebay-Kleinanzeigen, sondern bei Ebay gibt es dann Anzeigen. Die haben eine ganze Reihe von, von äh, Handpuppen. Vielleicht weiß ja jemand da draußen, von wem, von welcher Firma die sind. Und schon seit, seit ich da gucke, gibt es immer nur so, also sie haben glaube ich, auf den, auf den Bildern sind meistens immer so vier, fünf verschiedene, also ein Arzt, eine, eine, eine Sprechstundenhilfe und, und, und ein Kind und so eine Sachen, also es gibt ganz verschiedene. Drei, vier verschiedene Sets gibt es und meistens sind immer nur ein oder zwei verfügbar. So war das hier auch. Es gab den den den Förster, also waren auch fünf verschiedene Puppen und wieder nur zwei verfügbar. Und so ist es schon seit ewigen Zeiten. Also die anderen kriegst du gar nicht. Jedes Mal, wenn ich reingucke und denke mir, okay, vielleicht hat der Anbieter ja ähm, noch andere. Also er hat noch andere Puppen. Aber wenn du jetzt sagst, okay, den Arzt hätte ich gerne, weil du den Arzt so schön findest. Bisher gab es den nie. Die sind immer ausverkauft. Und ich hätte gern gewusst, was für eine Firma das ist. Also wenn ihr da draußen das wisst, Schreibt es mal unten in die Kommentare. Oder schreibt mir eine Mail. sascha.löwenzahnfanclub.de oder kontakt.kreativelli.de. Und damit ich mal weiß, vielleicht kann man die ja direkt bestellen von dem Hersteller. Weil ich hätte schon noch Interesse an einen bis zwei anderen. Ja, also das war der. Yep. Und dann haben wir hier noch. Ähmchen hier. So. Ja, den habt ihr ja schon mehrfach bei Spaß am Donnerstag gesehen. Und das ist eine, auch eine große Handpuppe mit Beinen, mit Jacke, die man ausziehen kann. Mit einem festgenähten T-Shirt, einem ausgestopften Bauch, eine Jeanshose und Schuhe mit, mit äh, Schnürsenkeln. Und ich finde ein sehr hübsches Gesicht. Und wenn ihr hier reinfasst, ich meine, ich kann euch jetzt nicht zeigen, aber wenn ihr reinfasst, das ist hier erstens mit Plastik verstärkt. Ja, sehr schön gearbeitet. Und hier innen drin, wenn ihr, wenn ihr die die Puppe spielt, ne, dann ist hier noch, gibt es noch ein Gummiband als Unterstützung für die Finger. Somit hat man, hat man noch ein besseres äh, Spielgefühl für die Puppe. Das finde ich sehr gut. Jo, schöne Öhrchen, schöne äh, Wuselfrisur. <lacht> ja, das ist er. Und du bist von welcher Firma? Hast du irgendwo ein Größe 68. Wunderbar. Weil den habe ich auch gebraucht gekauft. Und ich weiß nicht von wem. Warte mal. Hier steht was. Aus Baumwolle. Wunderbar. Aus Baumwolle. Äh, jo. Aber. Das ist die Jacke. Vielleicht gab es die Jacke mal extra. Das weiß ich nämlich nicht. Das ist hier mein Mein PC ausgegangen, deswegen ist es jetzt so dunkel. So, jetzt wird es wieder heller. Also, wie gesagt, ich weiß nicht von wem und wo diese Puppe kommt. Vielleicht gehört die Jacke auch nicht dazu. Das weiß ich nicht, aber jedenfalls in der Jacke ist bloß eine Waschanleitung und das ist die Größe 68 ist. Aber da, haha, wer suche der findet. Ich habe ja noch nicht so genau geguckt. So. MT. Jetzt bin ich genauso schlau wie vorher. Was steht hier? 100% Polyester, Reinigung und feuchten Tuch für Kinder ab drei Jahren und älter. Passt. Ich bin vier. <lacht> ja, äh. Kennt jemand die Firma? MT. MT. Muss ich gleich mal google Weil eine super Qualität super gesicht und äh, er hat hier auch schon an den händen hat er aufnahmen für die stöcke da bin ich sowieso noch also an die an die handpuppen profis da draußen wie macht ihr das ich habe gesehen bei den bei den muppets ne, beim, beim jim henson factory die haben ja natürlich schon beim bau das berücksichtigt da da wird der mit der Führungsstab mit eingearbeitet. Gut, das gibt es bei uns allen hier nicht. Aber äh, wie, wie, wie, wie macht ihr das? Ich habe hier schon mit Klettverschluss gearbeitet, dass ich, dass ich das an den Stick und dann hier ran, aber das, das hält nicht so lange. Ich bin da noch am überlegen, wie ich das am besten mache. Also wenn ihr da Tipps für mich habt, dann schreibt mir doch mal. Ich wäre euch sehr dankbar. Ja, also das sind meine Handpuppenfreunde und ganz einfach, ich hatte mir überlegt, oh, jetzt wurden es ja doch ein paar mehr und ich wollte mir die irgendwo hinstellen, weil die lagen bisher alle in einer Kiste und das fand ich so ein bisschen traurig. Also habe ich mir überlegt, so ins Regal stellen, das, die stehen ja nicht. Das sind ja keine Stofftiere. Da habe ich mir überlegt, okay, eine Flasche mit Wasser drin, und dann werden die einfach bloß so raufgesteckt. So stehen sie im Regal und fallen nicht um. Finde ich eine praktische und einfache Lösung. Klar kann man sich äh, diese, diese äh, Marionettenständer oder, oder Handpuppenständer kaufen. Aber gut, so geht es auch. Ne? Einfach ein bisschen Wasser rein und schon steht Ich meine, so Saftflaschen oder so hat ja jeder von uns zu Hause, denke ich mal. Und da kann man ja kann auch eine Glasflasche nehmen, aber wie werden wir denn, wenn die runterfällt? So eine Plastikflasche, da geht nicht so schnell kaputt. Ne? Gut, das ist jetzt zu meinen Handpuppen. Wie gesagt, die anderen drei Handpuppen werde ich euch noch vorstellen, wenn ich mal wieder im Garten bin. Ähm, jo, was habt ihr denn für Handpuppen? Schickt mir doch mal ein Foto oder auch bei Instagram könnt ihr auch gerne ein, Fos äh, ein Foto posten. Kann ich schon nicht mehr reden. Ein Foto posten. Würde mich mal interessieren. Ich weiß, dass bei Facebook, da bin ich auch in der Gruppe drin, da gibt es zwei Gruppen für Handpuppenfreunde. Einmal eine weltweite und einmal eine deutsche, die, die, die viele äh, Living Puppets Figuren haben. Und da auch mal fleißig Videos posten. Viele liebe Grüße dorthin und an alle Puppenfreunde da draußen, ne? an die Handpuppenfreunde, wenn ihr selbst mal Videos macht und ihr habt Lust, äh, meine Geschichte für äh, Spaß am Donnerstag zu machen, ein Video, dann schreibt mich an. Dann machen wir was zusammen, dann füge ich das ein bei uns und dann können wir was zusammen machen. Okay? Gut. Also ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Hier so ein bisschen Puppenkram. Oh, Puppenkram, ich bin ein Mädchen, hätte jetzt mein jüngeres Ich gesagt. <lacht> ja, gut, dann werde ich euch mal wieder aufs Regal stellen und dann sehen wir uns zunächst hier auf kreativvalley.de oder im Löwenzahn-Fanclub oder bei einem unserer Caches. Bei geocaching.com bin ich übrigens Löwenzahn FC. Falls ihr da mal äh, nach guten Cache sucht, hier im Raum Berlin, Guckt mal nach Cash von Wolle D. Da machen wir, ich und Wolle D. das zusammen. Kommt demnächst auch wieder einer. Hatte ich ja schon berichtet in den News. Jo, okay. Also, viel Spaß. Bis dann.